Wir bilden drei Berufe aus, einmal den Mechatroniker für Personenwagentechnik, dann den Kursorietechniker und den System- und Hochwelttechniker. Die jeweilige Ausbildungszeit für die Berufe dauert dreieinhalb Jahre. Vom Schulabschluss wäre wichtig die mittlere Reife so Realschulabschluss oder Abitur. Schulische Fächer sind wichtig, gerade Mathe und Physik. Wir legen auch Wert auf Sauberkeit, Ordnung, Pünktlichkeit. Bewerbungen sind jederzeit möglich für übers ganze Jahr. Zurzeit haben wir drei Filialen und insgesamt 25 Mitarbeiter. Äh, mein Tagesablauf hier: Das ist äh, früh zum Beispiel die Direktannahme. Also wir bekommen dann erst einmal mit Kunden in Berührung und äh, nehmen dann die Fahrzeuge entgegen. Und schauen dann halt vor dem Kunden, wie es um das Fahrzeug steht, dass die bei Inspektionsplänen dann erst einmal grob wissen, was auf die zukommt. In puncto zum Beispiel Bremsenreparaturen oder Stoßdämpfer oder Beleuchtung etc. und alles sowas, dass sie dann nicht ein böses Erwachen haben. Sowas machen wir dann im Großen und Ganzen. Und dann natürlich dann die ganzen Reparaturarbeiten, Fehlersuche, ja... Probefahrten, die halt natürlich dann auch dementsprechend sein müssen, dass wir dann auch äh, die Symptomatik der Fahrzeuge zu spüren bekommen. Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil es äh, schon immer mein Traum gewesen ist. Weil mir dieser Beruf einfach wahnsinnig Spaß macht, weil es äh, manchmal regelrechter Detektivarbeit gleicht, man äh, regelrecht Sodom und Gomorra erleben kann an Fahrzeugen. Und äh, natürlich ist es dann auch dementsprechend schön, wenn man dann irgendwann den Fehler gefunden hat, behoben hat und das Fahrzeug endlich wieder fährt und dann natürlich dann auch der Kunde glücklich ist. Also mir persönlich macht äh, am meisten Spaß die Fehlersuche zum Beispiel. Gerade jetzt bei Motoren, wenn irgendwas nicht so ganz laufen sollte, nicht ganz so funktioniert und äh, wir dann erstmal auf die Suche gehen müssen und dann nach entweder kürzerer Arbeit oder langer Arbeit dann endlich mal den Fehler gefunden haben und behoben haben. Das, was mir nicht so gefällt, ist zum Beispiel äh, direkt unterm Fahrzeug und direkt auf dem kalten Boden rumzukrauchen. Das ist äh, nicht so wahnsinnig toll, aber es kommt zum Glück selten vor. Also, meine Ausbildung äh, war so aufgeteilt, dass sie dual war. Das heißt, äh, einmal im Betrieb und dann natürlich dementsprechend auch in der Berufsschule. Das Ganze lief turnusartig ab. Das heißt, man ging so circa ein, zwei Monate am Stück arbeiten, je nachdem, und äh, dann für zwei, drei Wochen in die Schule. Ob ich von meinen Kollegen akzeptiert wurde? Ja, müssen sie. Es blieb nichts anderes übrig. Aber nein, nein, das klappt schon ganz gut. Wir helfen uns, wenn wir uns helfen müssen. Und es funktioniert auch so ganz gut. Und wir haben natürlich auch dementsprechend Spaß. Also der kommt ja auch nicht zu kurz.